Herzlich Willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema Prüfungswissen für das Fach Wirtschaft an Wirtschaftsgymnasien in Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Tratt. Heute stelle ich Ihnen den idealtypischen Konjunkturzyklus vor. Der Begriff Konjunktur beschreibt die Veränderung der Wirtschaftstätigkeit gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) einer Volkswirtschaft über einen längeren Zeitraum. Der idealtypische Konjunkturzyklus besteht aus mehreren Phasen. Der Aufschwung, Expansion zwischen den Punkten A und B, die Hochkonjunktur, Boom, zwischen den Punkten B und C, der Abschwung, Rezession zwischen den Punkten C und D, sowie der Tiefstand, Depression zwischen den Punkten D und E. Der Zeitraum zwischen den Punkten A bis E wird als Konjunkturzyklus bezeichnet. Der Trend gibt die normale Auslastung des Produktionspotenzials an. Das Produktionspotenzial stellt die maximal mögliche Produktion der Volkswirtschaft dar. Zur Bestimmung der Konjunkturphase zu einem bestimmten Zeitabschnitt werden sogenannte Konjunkturindikatoren herangezogen. Beispiele für typische Konjunkturindikatoren sind unter anderem der Beschäftigungsstand, die Arbeitslosenzahl, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die Investitionsbereitschaft, die Stimmung und die Zukunftserwartungen, die Preisentwicklung, die Lohnentwicklung, die Entwicklung des Zinsniveaus und der Gewinne, das gesamtwirtschaftliche Wachstum sowie die Entwicklung der Aktienkurse. Die Konjunkturindikatoren haben je nach Konjunkturphase unterschiedliche Ausprägungen. Im Aufschwung, Expansion herrscht eine Tendenz zur Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenzahl ist sinkend. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigt an, die Investitionsbereitschaft ist steigend, es herrscht eine optimistische Stimmung, die Preise sind konstant, was zu einem Kostenvorteil führt, die Löhne und Zinsen steigen nur mäßig an, die Gewinne, Wachstum und Aktienkurse sind steigend. In der Hochkonjunktur-Boom herrscht eine Voll- bis hin zu einer Überbeschäftigung. Die Arbeitslosenzahl ist minimal, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ist hoch, die Investitionsbereitschaft ist ebenfalls hoch. Es herrscht eine optimistische Stimmung. Die Preise sind hoch. Die Löhne und Zinsen sind stark steigend. Die Gewinne sind hoch. Das Wachstum ist stark steigend und die Aktienkurse sind steigend. Im Abschwung – Rezession – herrscht eine zunehmende Unterbeschäftigung mit Kurzarbeit und Entlassungen. Die Arbeitslosenzahl steigt an, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sowie die Investitionsbereitschaft sinken, es herrscht eine pessimistische Stimmung. Die Preissteigerung ist mäßig bis negativ. Die Löhne steigen mäßig bzw. bleiben konstant, die Zinsen und Gewinne sinken, es herrscht eine, ein minimales Wachstum und die Aktienkurse sinken. Im Tiefstand – Depression herrscht Unterbeschäftigung, die Arbeitslosenzahl ist hoch, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Investitionsbereitschaft sind niedrig. Es herrscht eine pessimistische Stimmung. Die Preisentwicklung ist negativ, Preise für bestimmte Güter sinken, die Löhne sind konstant und können in einigen Bereichen sinken, die Zinsen sind niedrig, die Gewinne sind niedrig, Verluste in einigen Branchen sind möglich, das Wachstum fällt nur niedrig aus und die Aktienkurse sinken. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen der idealtypische Konjunkturzyklus sowie wichtige Indikatoren vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LPV Trad finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.